Okay, und die fünfte mit Freiheit nochmal, wie wir besprochen hatten, ja? Gut. Also, was macht Berlin für euch zu so einer Stadt der Freiheit? Berlin ist eine Stadt der Freiheit, weil wir auf der Straße frei rumlaufen können, als wären wir alleine. Und okay. die Leute drumrum... Ja... Shit äh, warte mal kurz, warte... Okay. Äh, hey, stopp mal. Wohin oh, oh, oh. ist äh, Ja, ich wollte hier gerade bei diesem Wenderhammer ähm, Geschwindigkeit holen, damit ich da hinten auf die Autobahn kann, weil ich will nach Mannheim auf so einen kurzen Festival. Äh, mit dem Fahrrad auf die Autobahn ist aber keine gute Idee. Aber äh, ist Deutschland nicht ein ziemlich fahrradfreundliches Land, dachte ich immer? Ja, aber ist immer noch motorisiert hauptsächlich. Ah. Na gut, dann bin ich wieder heim. Jo, ja. Ciao. Ciao.